Herr Präsident, der Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte dem Bundesrat herzlich danken für die positive Beantwortung meines Postulats. Ich möchte einfach daran erinnern, dass die Landwirtschaft wirklich sich in Zukunft entwickeln kann und wir müssen uns... Gedanken machen in diesem Bericht, wie wir die Landwirtschaft mit den heutigen technologischen Fortschritten fit machen können, damit wir auch raumplanerisch diesen Druck gut zusammenfassen können, indem dass man den Landwirten auch die Möglichkeit geben, dass sie ihre schönen und auch die weiteren Gegebenheiten auf den technischen Höchststand bringen können. Besten Dank, Herr Müller. Das Wort ist